Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um unseren Adventskalender. Vom 1. bis zum 24. Dezember 2022 werdet ihr jeden Tag hier entweder auf unserem YouTube-Kanal ein aktuelles Video oder ein Video zu grundlegenden Themen der Energiewirtschaft finden. Oder bei unserem Podcast auf Spotify, iTunes und so weiter einen aktuellen Beitrag finden, der dann natürlich etwas länger ist. Oder ihr findet in unserem Blog auf n1f.de entweder Textbeiträge oder Infografiken zu ebenso wichtigen Themen der Energiewirtschaft. Es lohnt sich also jeden Tag vorbeizuschauen und zum Jahresausklang nochmal ein paar spannende Entwicklungen der Energiewirtschaft sich kostenfrei näher bringen zu können. Außerdem lohnt es sich, jeden Tag mal in unseren Shop zu schauen, weil wir eben wechselnde Rabatte bei, hinter jedem Türchen veröffentlichen werden. An einem Tag ist dann unser 20-stündiger großer Videokurs rabattiert und an einem anderen unser 400-seitiges Lernbuch und dann mal wieder vielleicht der Smart Meter Fachkurs und dann mal Aufzeichnung unserer Kurzseminare. Es lohnt sich auf jeden Fall jeden Tag nochmal reinzuschauen, was für euch vielleicht nochmal hilfreich sein könnte. Apropos reinschauen, wir haben aktuell auch einen Sonderrabatt auf die alten Auflagen unserer gedruckten E-Books. Das ist im Moment also besonders günstig. Die alte Auflage ist immer noch aktuell und korrekt, aber wird halt im nächsten Jahr einmal komplett neu veröffentlicht und dann aber eben auch nicht so günstig sein. Von daher, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch nochmal unser 100-seitiges Lernheft haben wollt, könnt ihr im Moment auch nochmal zu schlagen. Okay, also es lohnt sich vom 1. bis zum 24. Dezember auf jeden Fall jeden Tag nochmal vorbeizuschauen, entweder hier auf unserem YouTube-Kanal, bei unserem Podcast oder in unserem Blog oder natürlich in unserem Shop, weil wir spannende Angebote zum Jahresende euch nochmal anbieten wollen. Wenn ihr Ideen habt, Anmerkungen und ähnliches für unseren Kanal im nächsten Jahr, was wir vielleicht mal angehen könnten, was wir vielleicht mal als Thema auch etwas breiter auseinandernehmen sollen, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, damit wir eben auch so ein bisschen die Planung für nächstes Jahr weiter angehen können. Alles klar. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nicht die ganzen tollen Videos hinter unserem Adventskalender verpasst. Und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.